Ich stehe heute vor einem ganz besonderen Laden und zwar vor der Bonbonmanufaktur von Peter Stöpel und Timo Bernsmann und schauen mir heute mal an, ob Zuckerträume wahr werden. Hallo. Hi, Grüß dich. Hi, hi. hi. mal anschauen, wie man Bonbons macht. Hallo, Timo. Dann äh, legen wir da das Motiv mit dir zusammen, das ja. Ende ist ganz hinten, das ja. ist unser Kühltisch, da kommt nachher die Zuckerstangen drauf, wo das ja, so Motiv schon sind. drin ist, genau. und da sollen die Zuckerstangen ja, cool. Also gehen wir von links nach rechts. Ja. Wie lange dauert das dann so von der Idee, bis man wirklich ein fertiges Bonbon hat, wenn ja immer neue Sachen ausprobiert werden? Es kommt darauf an, was wir reinarbeiten, also je nachdem wie äh, ja, abstrakt das Motiv danach ist, dauert das natürlich länger. Hm. I Love MS ist eine Standardproduktion, die haben wir auch so im Laden. Und da würde ich sagen, brauchen wir jetzt gleich, bis Ach, das Domino fertig ist, Stunde, anderthalb, ja. Ich schütze das einfach von oben bis unten einmal ein, schön mittig. Ja. Und dann kannst du einfach nur dem Löffel, rührst du das so langsam ein. Wichtig ist immer, dass das relativ mittig bleibt, das Aroma, und nicht an den Seiten, weil dann läuft das an die Strebe nämlich runter. Und dann haben wir nachher das Aroma auf dem Tisch. Einmal hoch und runter. Genau. Mal. So, ich verteile das jetzt mal. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, bis ihr das so alles konntet? Also wir, haben, wir waren drei Monate bei dem Bonbonmacher, der uns das beigebracht hat, haben dann da drei Monate bei dem auf dem Hof gewohnt und haben dann die Schulung dann genossen. Wo war das? In Oldenburg. Die Familie von Peter hat eine Süßigkeitenfabrik oben im Norden. Ja, und dann haben wir mal einen Bonbonmacher gesehen in Köln und waren dann so fasziniert, dass wir gesagt haben, genau das wollen wir machen. Du musst jetzt den Farbstoff einrühren. Das heißt, An die Seite. Genau. Einen kleinen Tropfen Geld. So? Ja. Reicht schon? Nein, nein, mach Noch okay. mehr? Genau. Okay. Ja, stopp. Ja. Und das wirst du schön Alles klar. Einfach so wieder kreisen bewegen? Genau. Richtig. Okay. Okay. Ja, genau. Meintest das mal hier oben hin. Ja. Ups. ja. Das, das müssen wir schon Das heißt, wenn du damit zu lange rumspielst, ja. dann ziehst du dem Zucker auch die Temperatur. Deswegen müssen wir ihn einmal nur kurz durchkneten und dann können und wir ihn wieder, wieder weglegen. Legen. Du kannst dir schon mal überlegen wie wir hier aus Weiß machen. Farbstoffe wurden ja hier schon hinzugefügt, ne? Weiß kann man nicht ja. hinzufügen wahrscheinlich. Kann man auch, oder? kann man auch, aber es gibt einen Trick. Schön warme Hände. Ja, das ist auch das Problem gewesen am Anfang, warum wir Handblasen haben. So, ja jetzt haben wir alles soweit vorbereitet. Ja. Das heißt, jetzt können wir eigentlich mit der richtigen Arbeit anfangen. Jetzt schreiben wir uns das ein auf Münster in das Wohnbaum, okay? Okay. Ja, wir fangen jetzt mit dem S an. Und für den S brauchen wir zwei weiße Rollen. Und da du das Schwarz drum legst, um diese weiße Rollen... Entsteht ein S, ja? Entsteht ein S, genau. Das ist das S. Einmal ganz groß. <lacht> Stopp! Oben um drauf? Mhm. Okay. Genau, no. platz drücken. Bonbon drauf. Mhm. Jetzt haben wir das Riesenbonbon. Da ist es. <lacht> aber so kann sie ja auch keiner essen. Ja. Deswegen wollen wir uns das jetzt noch mal okay. kurz ein bisschen wärmer. Wo das Innenleben halt relativ halt, äh, hart ist. So, es dauert aber bis das entgegenkommt. Das ist nämlich, wie gesagt, noch sehr, sehr hart. So. Ja, Ja. So, ne? Genau. <lacht> so, jetzt darf es gehen. Drehen, drehen, drehen. Yes. Vorher drehen. Vorher drehen, vorher drehen. Genau, ja. no, damit ich die Spirale auskommt. So, ich habe hier selbstgemachte Bonbons und darf die sogar mitnehmen und vernaschen. Für mich steht nach diesem Tag fest, ich komme wieder.